Immer dieselbe Begrüßung, vielleicht sollte ich mir was anderes einfallen lassen. Servus, Eiche. Servus, heute geht es Teil 3 Eichentischbau. In diesem Projekt wird wieder nach der Mundart gesprochen, aber es wird sowieso nichts Interessantes gesagt. Also man muss nichts verstehen. Viel Spaß, schaut genau zu, damit ihr alles gut seht, denn verstehen werdet ihr nichts. Jetzt werde ich da den nächsten Fuß. Den werde ich da abschneiden, der hat da nämlich auf. Ich habe so ein Gespür, ganz tief in mir. Ich spiele so ein Gespür. Ganz tief in mir. So da. Da richte ich mir jetzt wieder nach dem Strich, was ich vorher gemacht habe. Mehr Sicherheitskontrolle. Bei das Loch würde ich auch irgendwie erhalten, das gefällt mir da. Und wenn du einen Blick auf mich wirfst. Was mit dir am Holz Tor wie ein Gespiel, in mir. Ich höre so ein kannst ganz dir, für mich. Ich spiele so ein kannst ganz dir, für dich. Hin und wieder denk' ich noch über uns und oft dafür zu viel. Und wenn ich die Haut weiss, meistens bin ich da zu kalt, weil brauche ich selber nur ein Haut für mich. Ein Haut für mich. Ich habe so ein Gespür ganz tief in mir. Ich spür' so ein Gespür Ganz tief. Am besten willst man mein Portakel komplett durch, dann fällt der Dreck unten wieder raus. Ganz dir finde ich, ich spiele, so spiel ganz dir finde. wann ich los, wann ich noch gib und wann er dann gespielt haben habe ich mir den in die Waage gestellt. Und da kann man erkennen, dass die Luft spielt eigentlich überall ziemlich gleichmäßig ist. Das Wasser heißt, geht jetzt noch ein bisschen rein. ja Ganz wichtig, wenn man sowas rauszieht, nicht den Kopf drüber halten, weil irgendwann geht das dann schnell heraus. Zack! Und dann dafür haben die Tischler so wenig Zähne. Spiel in mir. Dann geh ich raus aus mir und komm so schwach wieder rein Du kommst mein entgegen, du bleibst bei mir Du siehst mich und ich sieh dich Und ich sieh dich Jetzt werde ich das rundherum wieder nacharbeiten Noch ein Bleistiftstrich, dann sollte das passen Ich ja, hab so ein Spiel ganz tief ich spier sorg, spier ganz tief in mir. Wir sehen uns nicht oft, und irgendwann ist es aus. Aber macht da keine Sorgen, irgendwann ist aus. Und einmal bist du weg. Also jetzt werde ich wieder das da alles wegstemmen. Und die Kante lose. Also diese Kante bleibt und da tue ich unterstemmen, dass das schön dicht aufliegt. Auf der Tischplatte und da ist Luft dann, dass ich weiß, dass sicher hier nichts anstehen kann. Also, und einmal bist du weg, dann bist du nicht mehr da, dann bist du mehr ein Gspier in mir. Gespür in mir, ich hab so ein Gespür, ganz dir in mir. Ich spiele so ein Gespür, ganz dir in mir. Ich spiele so ein Ganz tief in mir. Ich habe so ein Gespür. Ganz tief in mir. Ich habe so ein Gespür. Kurze Probe. Ich habe so ein Das war jetzt gleich die erste Stimmung, die gleich sehr gut passt. Es ist minimal Luft. Jetzt werde ich da noch ein bisschen was wegnehmen. Und dann wird das passen. Den Fuß habe ich jetzt in Zapfen um 2 mm mit der Bandsäge gekürzt und jetzt haut das alles hin. Jetzt, jetzt wird es sehr spannend, das ist ein sehr interessantes Gelände, was wir da haben, mit den ganzen Abschrägungen und alles. Der Vorhang hängt vom Fenster und herinnen ist warm. Ein Vorhang hängt vom Fenster und die Leute draußen sind warm. Ein Doch liegt am Haus und draußen der Regen, gestreichelt vom Wind, am Gesteig der Fluschen. Und du da meh, ein Fleisch liegt am Töler, es ist sogar warm. du sitzt auf der Straße, musst du leider schnoren, doch ich sitz da herin und du da draußen holst, oh, dass das du gibst, so gar noch mehr. Du sitzt hast herin und ich da ist es nie, nie, so ist es lieb, so ist es lieb, so ist es lieb, so ist es lieb. Ich muss immer schauen, dass ich von denen zwei Seiten aus arbeite. Die zwei Seiten sind relativ gut im Mingl und gerade, halbwegs. Und die zwei Seiten sind nicht so gut benannt. Jetzt wir immer das hier so stehend, dass auf der geraden Seite, auf der halbwegs geraden Seite aufliegt. So ist es so ist das, Leben, so ist das, Leben, so ist das Leben. Der Rest ist wieder pures Handarbeitsvergnügen. Der Ofen brennt. Du hast kein die dir ist in Vier, sieh aus, es ist grad Ich mache mal so, weil mich ein, weil mir ein bissl was zwingt, du sitzt im Schnee ganz allein, und keiner da Kanada keiner da nie. Das Lied. So ist das Leben, so ist das Leben, so ist das Leben, so ist das Leben. So so du wirst ganz weiß, das Leben ist weg, du liegst alles da, da mit Träg um die Welt, ein Grab kriegst du. Oh, Grob kriegst du jetzt dies alles so gut. Es ist wer da nicht. Ne? Wer da nicht. Ne? Jetzt mache ich da Kontrolle, ob die Abstände passen. Da habe 53,7 oder 6. Und da habe ich. 53,6. wer wer Ja. Yeah, that'll be... So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Ja, ich muss natürlich den Zapfen abschneiden. Aber schneide den einmal weg. Ich werde mir jetzt mit dem Putzen hintasten schön langsam und dann sorge ich dass es wieder mal drin ist, weil es wird jetzt sicher einiges an Zeit brauchen, bis ich das soweit habe, weil das ist da nicht sehr einfach. Der nächste Fuß ist drinnen. Das war ein rechter starker Kampf, weil da wirklich sehr viel Unebenheiten sind. Und jetzt mache ich mir einen letzten Fuß, ist jetzt zum Anschauen schon sehr schön. Zwar sehr aufwendig alles, aber mit den ganzen Unebenheiten und jetzt haben wir das da schon angerissen. Auf jeden Fall sind jetzt alle Füße drinnen und das ist jetzt ohne Leim eigentlich noch. Und wenn man das nimmt, die Platte ist extrem schwer und trotzdem kann man das quasi ohne Leim, kann man das aufheben schon. Der bei dem Halt zahn sehr gut. Das ist der einzige, was was relativ locker ist. ruhig im ganz kleine, da kommt ein bisschen größer rein. Hier ist mal was ausgebrochen beim letzten und hier, das ist aber weil die Maserung hier also so das ist ein Ast und der geht eigentlich bis daher. Das wird jetzt über Nacht einleimen, diese zwei fehlhaften Stellen. Ansonsten ist sehr gut. So gehört es her. Ansonsten ist sehr Gelungen, würde ich sagen. Also, ich bin zufrieden. Das also Tischl ist super. Wenn da was wegbricht, kann man es dazu leimen. Wenn ein Koch zum Beispiel das Schnitzel. Der Fisch in der Mitte dass er bricht, da muss ich auch mal schauen, was er da für eine Lösung dann findet. Das Trocknet über die Nacht, was ich da ausgeflickt habe jetzt, und ich lasse es für heute gut sein. Wie versprochen, ohne Pause durchgearbeitet, es hat sich nichts verändert. Jetzt tue ich die zwingen hier runter. Also man sieht da nichts mehr. Wenn man da jetzt noch geschliffen ist, schaut das aus wie original. Und jetzt werde ich diese Kanten da aber noch bündig machen müssen. Also jetzt sind alle Füße da. Jetzt kommt das nächste. Abschneiden der Beine. Jetzt habe ich da ein bisschen zusammengekehrt, aber nicht zu viel. Dafür staubt es ein bisschen. Jetzt werde ich einmal da diese zwei Arbeitsböcke in die in die Waage bringen. Nimm ihn an, dass ich glaube ich bin. in einem ganz duftigen Federbett drin. In einem warmen und weichen Bett. Nimm ihn um ganz weich und warm. Trug deine Lippen ganz sanft auf die mein. Wir Schmetterlingsflügel so. Der Tisch soll so zwischen 60 und 62cm hoch sein, ich werde da jetzt 62cm annehmen, dann habe ich noch 2cm Spiel, falls irgendwas nicht passt. Ein Zaubertrick, dass ich mir da alles quasi ausnivelliert, die Länge. Die Böcke sind ja in der Waage und da stelle ich mir quasi nur einen Laser hin auf die Höhe von den Tisch und kann man das alles da schei und um anzeichnen, und Stativ den Laser reingeben. Durch dass der Tisch hier auf diesen Kanten drauf liegt, muss ich von der Kante messen und muss 62 cm da haben. Das heißt, der Laser muss noch runter. So da ganz genau 62 cm. Und diese Striche da werde ich mir jetzt übertragen. Jetzt muss ich mir das nachstellen, weil ich ja nicht überall hinsehe. Aber das ist gar kein Problem, da kann ich jetzt nur einfach so lang drehen, bis ich genau wieder einen anderen Strich da drüben erwische. Beim Nachstellen ist jetzt der Strich nicht mehr genau. Jetzt werde ich das so lange in die Höhe drehen. Die Höhe drehen. So, jetzt haben wir wieder ganz genau. Und den Rest, was dann nicht passt, muss ich sowieso mit dem Hobel und mit der Schleifmaschine machen. Also, ich werde da einstemmen eine Leiste. Die brauche ich 37 cm und da schaut es rein und da sind 41. Machen wir mal grob. 42 ist die Länge und die Dimension, die wäre in Neuma 40 mm mal 20 mm, dass wir eine schöne Auflagefläche haben. Da mache ich einen eingestellten Zapfen. Das mache ich da hier rüber dasselbe, somit brauche ich das zweimal, also Länge 42 mit 40 mm Höhe und 20 mm Stärke und dann kommt da ein Fach rein, das ist 55 die Breite, die Länge ist, ist jetzt, naja, ich lasse jetzt ein bisschen ein Übermaß natürlich, ist, aber ich habe 89 cm ist die Länge. Wie gesagt, mit der Seite, die was im rechten Winkel quasi ist und da halbwegs abgehobelt. Mit der bis mehr Auflage fliegen. ein und lauschen, wie unsere Herzen blauen. Wir sind ist dann gestern wie heut. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Wir sind so leid, gestern wie heut. Wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. In der Waage. Die Beine sind auch überall. Also Es schaut aus, wie wenn das jetzt dann vollflächig aufliegt am Boden. Und wenn nicht, ist das auch kein Problem, weil wir da eine Phase anhobeln und dann ist sowieso eine Schattenfuge gleichmäßig und dann kann man das nicht erkennen. Mit dem Laser werde ich mir jetzt anreißen, wo die eingestemmten Zapfen, also die Leisten da reinkommen, weil noch der Kante würde nicht gehen, da ist ein bisschen ein Fehler, dann schleicht sich ein Fehler nach einen anderen ein. Das Fach würde circa haben, das 15 cm vom Boden entfernt ist, machen wir 16, weil da ist noch ein bisschen ein spür. Also, das ist das Fach Oberkante und wie stark ist das Holz, was ich da nehme? Das Holz hat 2 cm von 16, 2 weniger, sondern 14. Jetzt drehen wir das runter, bis ich genau auf meinen Strich bin. Jetzt habe ich da meinen Strich genau. Kurz noch schauen, ob wir da die... 53,5 haben. Jetzt kann man sich schon einigermaßen was vorstellen. Was sagst du, Wilma? Kann man sich, kann man sich was vorstellen, Wilma? He? Kleine? Kann man sich was vorstellen? Du das Stinki, da! Das sind jetzt die Eichenbretter, die ich brauche fürs Fach und für die Leisten beim Tisch. Frühling und Sommer schon worden, dass du zum ersten Mal haben kommen bist, dass du haben kommen bist, du mir unser Daheim, wo mir zwar beide sahen, du sagst, du denkst so gern an meine Horn. und wir das schneidet überhaupt nichts mehr, das muss ich mal kurz schleifen gehen, dann bin ich wieder da. Wir, heut, wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Wir sind so leid, gestern wie wir gehen Hand in Hand durchs Leben miteinander. Es ist auf jeden Fall so, ich werde damit nur zeigen wollen, was das eigentlich für ein Arbeitsfrücher war, wenn man das heimtisch geschnitten hat alles. Da ist jetzt der Winkel nicht immer also eh relativ gut, aber nicht. Also unter Handschnitt, da sieht man halt die Ungleichmäßigkeit. Mit der Bandsäge ist es dann ein ganz gleichmäßiges Schnittmuster. So erkennt man auch wie gearbeitet wurde. Also wie gesagt, wenn man keine Maschine hat, ist das keine Ausrede, dass man was machen kann. Also es geht auf jeden Fall. Man kann alles machen. Es ist halt nur der Zeitaufwand und der Fitnessaufwand erheblich größer. So und 24 und da auch 12 und 24. So. Da habe ich zwei Stück mit 24,55 brauche Wenn wir 27 jetzt halbieren haben wir 13,5 dann tue ich da 13,5 und 13,5 ist 27 und da dasselbe 13,5 in Strich natürlich geht mit dem Hobeln auch Material wie verloren, also verloren so, jetzt habe ich 27, da bleiben wir sagen wir 25 hier über, und da bleiben wir sagen wir, über 22. Das sind 47, da brauche ich noch irgendwas mit 8 cm, da kriege ich das aus dem heraus. So, da geht es mein ganzes Fach jetzt aus. Jetzt schneide ich mir das mit der Bandsäge auf. Wir gestern, wir wir gehen Hand in Hand durchs Leben Aus den Stücken, was ich da jetzt habe, bringe ich eigentlich eh alles raus. Da geht sich der Boden aus und die 55, die lasse ich ja nicht ganz bis nach außen gehen, also die, die, das Fach, bis zu den Außenkanten der Beine, sondern ein bisschen zurück und da bringe ich dann auch noch die Streifen raus, die sie einstemmen muss. Also da ist jetzt der nächste Schritt, das wird jetzt mit einer Handhobel alles zugerichtet, eine Phase drauf, ein bisschen abschleifen und fertig. Teil 3 ist fertig, ich sage Danke! Teil 3 ist fertig. Ich sage danke fürs dabei gewesen zu sein, haben du ihn tun, getan haben Ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Ich hoffe, ihr seid auch bei Teil 4 dabei, denn Teil 4 wird ganz anders als Teil 3. Wenn es euch gefallen hat, das Video, würde ich mich über einen Daumen rauf sehr freuen. Abonniert den Kanal, wir würden uns freuen, also Nadja, die dieses Video schneidet und ich würde mich freuen, äh, ich bin der, der nicht schneidet. Tschüss.